Jo Leute, was geht? Wieder bei einem richtig krassen Video. Leute, erinnert sich noch an meinen Distrack. Der ist übelst durch die Decke, also der ist so heftig durch die Decke gegangen, Leute. Das geht also gar nicht so, so heftig. Also das ist bei euch so heftig gut angekommen, dass ich mir dachte, wieso nicht nochmal? Wieso sollte ich nicht nochmal ein Distrack machen? Und da habe ich mir wieder die Aufgabe genommen. Habe ich einfach ähm, wieder ähm, ja, einen Sound gemacht, also ein Beat, äh, äh, Text geschrieben. Und ja, es ist wieder ein Meisterwerk entstanden. Das ist äh, natürlich nicht ernst gemeint, weil, also wirklich, Leute, so, Clash Games voll der Ehrenmann. Aber ja, so. Ja, also ein ganz toller Typ ist er aber da euch das so gut gefallen hat, habe ich einfach gesagt, ich mache das nochmal. Also, ja, let's go. Wartet mal. So, jetzt. Gleich, wartet District 2. Please don't cry. Du wirst gedisst. Nun hast du dir in die Hose geschickt. Du brauchst auch nicht flämmen. Musst meine Stimme mit Programmen nicht verstellen. Yeah. Erzähl mir mal einen Witz. Nein, hör auf, denn du bist der Witz. Du bist ein Schlamassel. Oder eher gesagt, eine Kellerassel. Das gibt ein bisschen Zuckerguss und Haselnuss. Dann ist der Kuchen fertig in deinem Status. Du machst einen Song mit einer Million Abos. Ist ziemlich traurig, denn ein gewisser low schon mit 27 Abos. Respekt an deine Videos. Die acht Minuten dauern und von denen du denkst, du kriegst einen Bonus. Die ersten zwei Minuten das Intro und die letzten Minuten das Outro. Das heißt, deine Videos gehören ins Katzenklo. Du isst immer Stroh, falls du es mir noch nicht wusstest. Es ist ein Risiko. Guck, in deinem Kopf ist ein Floh. Dieses Solo ist so geil, dafür leiste ich mir ein Auto. Auf jeden Fall ist das ein kritischer Hase. Diese Discheck-Phase ist für dich bestimmt nur eine kleine Luftblase. Mein Distrack ist nicht gerade ein Ohrwurm, doch er trifft dich wie ein Tornadosturm. Ich muss jetzt aber los und zwar sehr bedingungslos. Yeah, bam, boom, let's go, bam. Ja, da habe ich wieder ein ähm, Song, äh, also ein Distrack performt gegen das Ei. Ja, also wieder. Also verklappt mich nicht in den Kommentaren. Ich, alles ist nicht ernst gemacht. Es macht mir einfach nur Spaß, S Songs zu schreiben. Also ja, ich hoffe, ihr lasst ein Abo, ein Like da und ihr aktiviert die Glocke. Das würde mich riesig freuen. Ich, ich, also ich freue mich über jeden einzelnen Abo. Ich hoffe, dass ähm, der Dis dass der Distrack euch gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, war's das. Ähm, dann sehen wir uns irgendwann wieder in, mal, mal in einem Video. Und ich würde dann sagen, mal... Ciao, ciao!